Ein Schweinchen nicht, mit dem lachenden Gesicht, den, den Mann vom bösen Wolf erzählt, was sie fürchteten sich nicht. Der Mann saß sich ein Haus aus Heu und Stroh, und die schnitte Flotte, Tütti, Liebes, Hosa, Börs, der fügt. Nochmals ich bin schlau, nach reißig ich für den Bau, heide, Liebe, spielt auf der Fiedel und tanzt mit Frau Und Das ist kleine Schwein, baute sich ein Haus aus Stein, und das Grundschnitt, trotz nicht, nicht zufrieden, Spiel. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Und die drei kleinen Schweinchen, ha ha ha ha ha. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Böse Wolf, böse Wolf. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Und der Schicksalstag kam bald und der Wolf stieg aus dem Wald, schnaubte wild und atmete aus und ein und das Beutel stürzt ein. rein. Oh. Oh. Nummer eins hat einen Schrei. Haus zu Nummer 2 und der Wolf sprach, ist noch jemand da und das Kreis sich Ja! Yeah! Und dann liefen eins und zwei ins Backsteinhaus zu Nummer 3, drei. drei sprach, fällig zu so sein, dann schlossen sie sich ein. Und der Wolfschwein gegen das Haus stieß sich ein paar Zähne aus und ließ vom Dach durch den Schornstein sich und verbrannte jämmerlich. Wer hat für Bösen Wolf